Was ist ein Allel? Ein Allel stellt eine bestimmte Variante eines Gens dar. Also ein diploider Chromosomensatz, bestehend aus 23 homologen Chromosomenpaaren, enthält demnach für jedes Gen zwei Varianten. Man sagt auch zwei Allele. Allel steht für das andere, also für die verschiedenen Variationsmöglichkeiten. Das heißt, eine Genvariante auf dem jeweils mütterlichen Chromosom, eine Variante auf dem väterlichen. Die zwei Allele eines Gens können dabei entweder identisch sein oder unterschiedliche Sequenzen aufweisen. Wofür steht Dominanz und Rezessivität? Dominant bedeutet vorherrschend sein. Heißt, bei zwei verschiedenen Genvarianten oder zwei Allelen, auf den, oder zwei verschiedenen Allelen auf den jeweils homologen Chromosomen, also das heißt, bei zwei nicht identischen Allelen, setzt sich eine Variante am Ende ja durch. Das heißt, sie ist dann dominant. Anders formuliert, das dominante Gen bestimmt dann am Ende das Erscheinungsbild. Das nennen wir den Phänotyp. Entsprechend muss das nicht-dominante Gen zurückweichen. Es behält sich dann rezessiv. Was ist ein Gen. Ein Gen ist eine Nukleinsäuresequenz, vereinfacht gesagt eine Basensequenz, die die Information zur Synthese einer Ribonukleinsäure trägt. Handelt es sich um eine Messenger RNA, so trägt diese nun den Bauplan für ein Protein in sich. So kann man auch vereinfacht sagen, ein Gen kodiert typischerweise den Bauplan für ein Protein. Wofür steht Homozygot und Heterozygot? Homozygot aus dem griechischen Homo für gleich, Zygot für vereinigt. Homozygotie liegt vor, wenn im diploiden, im doppelten Chromosomensatz, die beiden homologen Gene, jedes auf einem der homologen Chromosomen sitzend, einfach identisch sind. Auf dem mütterlichen Chromosom, auf dem das Gen für die Blutgruppe kodiert wird, habe ich die Eigenschaft 0. Auf dem homologen Väterlichen Chromosom findet sich das identische Gen, also liegt eine Homozygotie vor. Mein Genotyp wäre dann 0,0, bezogen auf die Blutgruppe. Sind aber die beiden Genvarianten auf den beiden homologen Chromosomen unterschiedlich, dann liegt eine Heterozygotie vor. Was ist eine Mutation? Von dieser sprechen wir bei einer Veränderung der Nukleotidsequenz oder vereinfacht der Basensequenz, das heißt Basen werden ausgetauscht. Verändert sich diese spontan oder im Rahmen der Meiose, so verändert sich auch der Bauplan für ein Protein. Was ist ein Onkogen? Als Onkogen wird ein Gen bezeichnet, das beteiligt ist an der Ausbildung einer Tumorerkrankung. Onkogene entstehen durch Mutationen eines normalen Gens bzw. eines normalen Allels. Das Gegenstück dazu stellt ein Tumorsuppressor-Gen dar. Ein Gen nämlich, das durch seine normale Funktion die Entstehung von Tumorzellen verhindert. Im menschlichen Genom sind mehr als 200 Tumorsuppressor-Gene bekannt. Mutationen in diesen, die sie in ihrer Funktion beeinträchtigen, tragen dann natürlich zur Entstehung von Tumorzellen bei. Was ist Epigenetik? Epigenetik bedeutet so viel wie oberhalb der Genetik. Sie beschreibt Mechanismen, die die Aktivitätszustände von Genen regulieren. Und zwar ohne dabei... Die Nukleotidsequenz, also ohne dabei die Basensequenz selbst zu verändern. Das Ganze geschieht dann umwelt- und erfahrungsabhängig. Es gibt hier verschiedene Mechanismen. Man kennt hier zum Beispiel die Methylierung. Das heißt, man hängt zum Beispiel an eine Base eine Methylgruppe. Die Methyltransferase ist das Hormon, das Enzym, das das bewerkstelligt. Und wenn an einer bestimmten Base, es ist typischerweise das Zytosin hier betroffen, wenn dort eine Methylgruppe dran hängt, dann kann die RNA-Polymerase hier nicht ansetzen. Das heißt, diese Gensequenz kann dann nicht abgelesen werden. Also als Beispiel. Menschen erleben das ganz Bestimmtes, jetzt mal einfach durchgespielt theoretisch, werden dadurch massiv gestresst. Das aktiviert eine bestimmte Hormon- und Botenstoffkaskade, die sich bis in den Zellkern durchsetzt und quasi bis zu ihm hin noch wirkt. Dort wird dann die Methyltransferase aktiviert. Diese hängt dann eine Methylgruppe an, eine bestimmte Base, eine, eine Zytosin speziell und durch das Anhängen dieser Methylgruppe kann nun hier die RNA-Polymerase nicht ansetzen. Das heißt, diese Gensequenz kann nicht abgelesen werden. Also durch eine Methylierung kann ich ein Gen abschalten und zwar als Folge einer ganz bestimmten Stresserfahrung. Neben der Methylierung gibt es noch weitere Mechanismen, die insgesamt dann sozusagen die epigenetischen Prozesse darstellen, die sich nicht an die Basenabfolge wenden und diese nicht verändern, aber die einfach Gene an und abstellen können als Folge einer ganz bestimmten Umwelt. Erfahrung also als Folge ganz bestimmter gemachter Erfahrungen.